Hi, ich bin Max und heute Abend sind wir hier an der hilde schule und vor dieser mysteriös anmutenden Tür hier im Hinterhof steht kein Zutritt, aber wir sollen hier hinkommen, denn heute Abend ist hier Capoeira und das soll ja sowas sein mit ein bisschen tanzen und ein bisschen auch sich gegenseitig aufs Maul hauen und wir wollen mal nachschauen, was da wirklich so abgeht heute Abend. So, ich gehe mich da mal umziehen und ähm, ich habe jetzt schon gesehen, die haben alle so weiße, lange Hosen an und ich habe nur schwarze Klamotten dabei, aber ich denke man wird schon passen. Ich bin ja hier So, bis gleich. Zu Beginn des Trainings stimmen sich die Teilnehmer erstmal ein, indem sie sich mit verschiedenen Trommeln und der sogenannten Berimbau, einem länglichen Seiteninstrument, in Stimmung versetzen. Ja, wir sind jetzt in der Halle drin und ähm, ich habe hier gerade einen Trainer an die Hand bekommen. Man sieht ja immer ähm, so tänzerische Einflüsse und auch kämpferische Einflüsse. Was überwiegt da oder hält sich das da ungefähr die Waage? Ähm, das ist äh, sowohl als auch, würde ich sagen, also wir nennen, wir kämpfen nicht, wir tanzen nicht Caboeira, sondern wir spielen Caboeira, sagen wir mal, äh, weil man nicht sagen kann, man kämpft tanzt. Das ist ein bisschen situationsabhängig, je nachdem was für ein Rhythmus ist, was ja wie die Stimmung ist. Und äh, könnte man sagen, das ist mehr kämpfen, mehr tanzen, aber wir spielen Caboeira. Wie es sich wohl für jedes anständige Training gehört, wird sich dann erst einmal aufgewärmt. Und so viel kann ich schon mal verraten, mir wurde eindeutig warm. Allein das Warm-up war schon übelst anstrengend. Ich bin eigentlich schon nach Hause, ich kann schon nicht mehr. Ich habe da hinten schon so eine Pfütze hinterlassen von Schweiß. Aber ein bisschen halten ich noch durch. Und die Koordination ist gar nicht immer so einfach. Aber wenn man es ein bisschen probiert, geht es glaube ich schon. Während des gesamten Trainings läuft im Hintergrund Capoeira-Musik. Im Interview verrät mir Indy, dass die einzelnen Lieder, die von einfachen Lauten bis hin zu komplexen Geschichten reichen, auch dazu beitragen, wie sich das Spiel entwickelt. Ich habe schon gelesen auf der Internetseite, da steht was von Leveln, Training für alle Level, was ist ein Level im Capoeira? Äh, ja, Training für alle Levels heißt also für Anfänger und da fortgeschrittenes Training. Ähm, es gibt Gürtel oder ähm, Grade oder Level, ähm, die sind aber recht neu, die gibt es hauptsächlich nur bei Capoeira Hejonau, das ist, was wir machen. Es gibt noch Capoeira Angola, das ist traditioneller, da gibt es diese Level und Gürtel sozusagen nicht. Ja. Dann noch eine Frage, wer kann mitmachen? Also kann jeder mitmachen, ohne ein bestimmtes Trainingslevel zu haben? Also muss ich vorher irgendwie jahrelang Fußball gespielt haben oder sonst was? Äh, jeder kann mitmachen, also von klein bis äh, alt. Also man sollte vielleicht ein bisschen bewegen können, aber äh, das ist kein Problem mit 50 anzufangen. Das ist auch kein Problem mit 3 anzufangen. <lacht> Super, dann danke ich dir. Vielen Dank. Und ähm, wir machen jetzt mal beim Training mit und schauen, was das so wird. <lacht> Amada, das zweite Bein geht nach vorne rein, andere Bein in die Hacke ran, die Arme jetzt nach hinten absetzen, wenn du umschmeißt, mich hier, wenn ich hier mit Armee fällt meine Arme drauf. Okay? Arme nach hinten weg. Während des Trainings hat Trainer Indy immer wieder portugiesische Wörter ausgerufen, die eine bestimmte Figur im Capoeira bezeichnen. Des Portugiesischen nicht mächtig war es für mich zu Beginn natürlich nicht leicht, den richtigen Move zum jeweiligen Wort zu behalten. Aber bekanntlich ist aller Anfang schwer. Und um, um, um, um. Ja, das Training war super, ich bin aber schon einigermaßen, nicht nur einigermaßen, sondern ganz schön im Eimer. Meine Hände, ich weiß nicht ob man es noch sehen kann, die sind rot vom Klatschen, die brennen, die brennen richtig und ähm, ja, es sieht einfacher aus als es ist, denn die Choreografien, die wir gerade eben schon gesehen haben, die haben es ganz schön in sich. Ich kann nur sagen, ähm, guckt euch alle mal an, die Leute freuen sich, das sind alle super nett. Aber ähm, denkt an weiße Klamotten, denn schwarz passt überhaupt nicht rein. Und damit sage ich Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal.